Bewundernswert, das darf ich sagen, denn die ja, hat schon frühzeitig großartige Erfolge im Dressursattel gefeiert und ähm, ja, dann hat er aber gesagt: Mensch, Dressurreiten ist schön, Springreiten auch. Und ähm, dann hat er ja seine, auch seine Begabung eben auch für das Springreiten gefunden, hat das perfektioniert. Ja, und jetzt gesagt er sich: Tja, Dressurreiten ist auch schön. Macht beides und ähm, beides. Höchst erfolgreich. Sönke, Sönke Rotenberger jetzt hier unterwegs mit Liza Minnelli. Ja. Schade mit ähm, ja, wirklich auch kurzen Linien leider dann eben mit diesem einen Abwurf vier Strafpunkte und dann werden es dann auch ähm, 82,99 Sekunden die Runde.